Hi und willkommen mein name ist dann die und ich bin euch zurück zu let's play Tales of this die definitiv finition ja ist her, ne? Äh, ich habe das spiel nicht vergessen nein nein und ja wir machen jetzt einfach mal weiter als hätte ich jetzt nicht irgendwie zwei monate oder so pause gemacht ne? wir sind in der ist der ort der turm der zahnräder gras gas und ja ich habe ein bisschen trainiert das hatte ich mir noch notiert so weit nicht auf Screen habe ich ein bisschen gelevelt und einige Sachen gelernt. Zum Beispiel mit Judith auf Level 29 steigende Luna. Ich habe steigende Luna geschrieben. Was dann habe ich aufgehende Luna hier 50 mal benutzt. Noch keine 50 Verwendungen. Fragezeichen aufgehende Luna. Noch keine 50 Verwendungen habe ich mir notiert. Ich habe keine Ahnung, was ich damit gemeint habe. Aber okay, es hat level 29 wieder auferstehung gelernt das ist doch mal richtig gut ne? ähm, repeat hat auf level 29 Dämonhund und gelernt wo sind ja und raven hat auf level 30 rundherum gelernt oh. Was ja also das habe ich schon vor monaten gehabt also ganze aufgelevelt und so und ein bisschen gegrindet aber ja, wie man sehen konnte, ich habe nicht viel hochgeladen von diesem Projekt. Das will ich jetzt wieder ändern und ja, wir gehen jetzt. Ich habe ja als mögliche ne? noch so Heiltränke und so müsste ich eigentlich genug haben. Ne? Weiß nicht, ob ich mir irgendwie neue Sachen gekauft habe oder so, oder Sachen gelernt habe. Auf jeden Fall Sachen gelernt, wahrscheinlich. Ich glaube, da habe ich irgendwie so gemacht, dass ich die Sachen auf Screen alle lerne. Ne? damit wir mal schön neue Sachen ausrüsten können und so ja sieht aus als ich alles hier gelernt und ja in der letzten Folge was ist in der letzten Folge alles passiert wir sind in den Turm gegangen und ich glaube wir haben Judith und Flynn in diesem Part getroffen wir haben schon so ein bisschen da oben alles erkundet im Turm und ich glaube ich habe keine Ahnung das gar nicht mehr was wir machen ich glaube irgendwo findet eine Schlacht statt ne wir müssen die aufhalten oder irgendwie so was. Also, ja, Hät vielleicht der letzten Part irgendwie noch mal anschauen sollen oder so mich so aufzufrischen, aber nö. lass war das mal. So, meine Notizen kann ich wegpacken. So, ich glaube, bis auf oben haben wir alles hier drin schon erledigt. Ne? Deswegen gehen wir mal einfach ganz nach oben. Ist da eine Truhe rechts. Ey. Und ja, gucken wir mal. Und oh, meine Nachbarn drehen gerade wieder vollkommen durch. Ja, da ist eine Truhe. Machen wir hier schon? Ich weiß nicht, Ein bisschen lauter. Ich glaube, hier drin waren wir auch schon. Ne? Ja, nur okay. Ist vielleicht gut. Mal wissen, wie das Spiel noch mal geht. Ich gerade Judith, Niemand man sieht mache ich mal einer wieder hier, weil ihre Angriffe waren und so, ne, da muss ich alles wieder reinkommen. Aber ja, ist ja nicht so das Spiel auf höchsten Schwierigkeitsgrad oder so, ne. Und ja, einige boss waren bisher richtig knifflig oder so, ne, ist ja nicht so. Ich habe ja noch den, ja schwer. So. Ja, hier haben wir glaube ich mal was aktiviert, ne da okay er muss ich sogar was machen ich habe einfach nur auf darauf geschossen ist noch so ein ding was nicht unter mir nee, über mir okay, okay jetzt einfach auf gut glück auf die dinger geschossen muss gar nicht mehr dass ich da irgendwas machen muss man scheint schon da ist keins mehr so warum ist es da habe ich da schon geschossen gott verdammt ja. na komm na, immer noch ja das war immer wow, wie tut man noch mal dings einsetzen überlimit da Da kann man ordentlich angreifen, genau. Muss alles wieder ein bisschen so reinkommen, okay. das Spiel auch mal weitermachen, ja, ne? Ich meine, schon neues Tales of Spiel angekündigt, wenn der e 3 Tales of the Arise, oder Arise so ne Ich gucke immer noch mit dem Spiel rum, weil ich sie schon bestimmt vor einem Monat oder so hätte abschließen können. Also ja. machen wir das doch mal nehmen wir jetzt gerade nichts mit dem M Master auf eigentlich habe ich genug Zeit ich habe eigentlich nicht weitergemacht weil ja jetzt, oh Gott. Ich will jetzt nicht sagen hat er mich abgehalten hat davon aber ja weiß also nicht so ein bisschen also ich habe noch genug Sachen hier diesen Kanal der marx 3 muss ich auch noch irgendwie weil ich da hatte ich auch noch ein letztes video vor aber ja das kommt irgendwann mal erstmal will ich hier mal weitermachen weil irgendwann kommen auch einige sachen die ich gerne auch klopfen des Sensenmanns. weil unsere tp sind schon wieder weg Okay. Dann haben wir aufladen, ich habe keinen. Keine Sachen hier. Ich nehme an, ich habe die Sachen kochen. Sachen hier alle ausgerüstet, wie ich haben will. Ja, mal noch ein Ding. Wer baut so was sollte man ein Zahnrad bauen, das irgendwie eine Brücke zum anderen Zahnrad frei gibt kann man abschießen muss? Was ist denn dafür ein Sinn? Äh, ist da irgendwas? Sich mal abschießen. Äh, hier ist nichts. Wir müssen ein bisschen weiter weiterkommen. Ich glaube, stark genug sind war Ho Hoffentlich halbwegs. So, boom. Boom. okay. Heiliges Gewand. Zeig mal. Haben wir schon, okay. Ja, kann ich nicht abknallen? Du besser. Du bist doch absichtlich auf mich losgegangen, oder? Das kann ja viele Angriffe in der Luft einsetzen, aber muss ich mal denken, ne? Halt Warte mal. Ich noch alles irgendwie so halbwegs eingestellt. formation oh hallo. Okay. Warum sehe ich jetzt erst, dass wir so was hier haben? Da, das wollte ich machen. Aktion 57 prozent verwenden ist glaube ich alles okay ne, ja. ich dachte ich habe noch irgendwie meine trainings session auf screen eingestellt die vor ein paar monaten war also ja mich oh. einfach ins gesicht man oh, noch mal das sind angeweiht <lacht> Aber ja springen kann naja ich nicht springen ich habe es vergessen gegner flüchten vor allem oder ignorieren einen irgendwie so weit ich habe da mal irgendwann gegoogelt und anscheinend bin ich nicht der einzige der dieses problem hat mit dem spiel also scheint irgendwie der game mechanik zu sein macht aber irgendwie keinen sinn wenn er mich fragt na ja, an das ist so schwachsinnig wenn ich habe bock hier jeden gegner in zu rennen na, einige sachen ändern sich die Weil da ist auch nicht mal eine Befriedigung, den zu erledigen. Dadurch kommst du mal her, ja nervig. Okay, kann dadurch nicht durchschießen, ehrlich. Das hat volle möhre getroffen. Okay. Muss ich eine Brücke bauen? Ist hier irgendwas? Da ist da irgendwas, ne? ne? da sieht aber auch nichts aus. Jetzt kann ich da Okay. Okay. Nein, boah. ich möchte nicht gegen die ganzen Gegner kämpfen. Ey. Oh, erlernt. Irgendeine Formel. einige andere sachen hier einsetzen schon immer zwei von diesen dingern matrieter immer noch ja keine ahnung ich habe dann haben alle anderen wahrscheinlich schon über 50 benutzungen ne ich habe keine ahnung so habe ich das irgendwie gemacht ihr ne ja feuerball kann sich ja hochleveln also je mehr die öfter ich das einsetze desto so mehr feuerballer werden geschossen ne? wer hat schon irgendwie was nachgedacht haben dass das eingestellt hat okay ähm. wo da nee war ich jetzt eine Brücke gestellt also bei der fette Klos. da kommen wir nicht vorbei ja na warte du mit echt keine lust gegen euch zu kämpfen Mal oh, da hätte ich R2 drücken müssen. Oh, die ganze Zeit er 2 gemischt ne? Aber wenn ich das nicht drücke, dann geht er natürlich, dann kommt so was. Ja, oh, jetzt rennt die da hinten auch schon. Ja, okay, die ist eine Magierin. die muss weit weg gehen, aber. Oh, boom! Oh, geil! den gesehen? man dann nicht irgendwie mehr Erfahrungspunkte oder so? Wer das macht? Ja. Kann man einer sagen, warum wir diesen Turm hier mit Energie füllen müssen? Weil storymäßig habe ich jetzt gar keine Ahnung mehr, was los ist. Nee, warte mal, wir wurden irgendwie gefangen genommen. Ne? Wir haben diesen einen typen der irgendwie keine Ahnung, er irgendwie so ein Typen verfolgt mit Juri und er wird dann gefangen genommen. Und dann kam Judith, hat verdient gerettet, welche sich heraus War dieser Drachenritter, der uns die ganze Zeit verfolgt hat? Und ja, jetzt sind wir ja genau. Und Flynn ist hier, weil, glaube ich, uns hinterher geritten ist, ne, nehme ich an. Nein, seht ihr kommt alles zurück warum ist jetzt da eine brücke wenn ich von hier aus das ding schon abschließen kann dort ruhe gibt stachel mal aber neues so ein neues -ha. art power attacke reflexion cool also mal so schön, was Neues hier zu bekommen hat, neues zum Spielen und zum naschen. Äh, wirklich den von angriff für offensive arzt power attacken muss aktiviert sein? Okay, und Reflexion: ja, Bestimmte Menge chance aus einem Angriff zurück. Oh, cool. ja, ich kann auch von hier aus abschießen. Auch den ich gar nicht brücke. Hm. Ja, jetzt können ein paar Gegner kommen. Jetzt habe ich wieder Sachen zu lernen. Dreck, ja, da ist auch schon eine. das ist auch noch ein Zahnrad Geh weg, <lacht> Fass mir nie an. Und langsam müsste sich euch jetzt hier mal jedes Zahnrad reden, oder Was habe ich jetzt gemacht? <lacht> er hat nichts gemerkt. Oh, weiß hier unten oh, jetzt, da ein Zahnrad. Boom. So, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich immer die Parts gemacht habe. Eine halbe Stunde, 45 Minuten, irgendwie so was, ne? Oh Gott verdammt, wie hey. das wie abgeschossen. Äh, äh. Mond, geheimnisvoll, sogleich so wie der Mond. Champagner, was? Champagner tut doch nicht weh, körperlich. Oh du, ungefähr ein ja. Sprint angefangen. immer mal da ein ich habe es mir anders überlegt gedeihen ehrlich geh weg von mir und jetzt auf die los oder jemand anderen an. Schein lebt dann noch jemand ich höre wie carol die anderen irgendwie angegriffen werden okay na so, ach ja da okay. so, so ein Haltspeicherpunkt wäre jetzt nicht schlecht allgemein auch gut weil ich habe echt keine lust wenn irgendwie weil nicht äh, wenn irgendwann ein Boss kommt ich muss das alles noch mal machen nur ja <lacht> <lacht> oh, ich habe den noch abgeschossen <lacht> äh, noch betäubt ja geil <lacht> Ja. Voll ein gutes Spieler bin ich, ne? Ah, du. Ich hab da abgewehrt, aber nicht dreimal. das also dann nicht unseren gegnern verbeugen, die müssen sich vor uns verbeugen da mit den roten gestochen ja. äh. Äh. Äh. Äh. ich habe keine tp penetriert auf also, mich gerichtet hallo was mal auf ist äh. okay Und man greift überhaupt auch an. Ich <lacht> ja schon mehr los. kommen wir vielleicht auf mich los hier. Eine sehr attraktive Lady verfolgt dich. Da rennt man nicht weg. Da rennt man entgegen. Gibt ihr einen Body Slam. Äh, ich meine. ja <lacht> wo soll ich wissen, wenn man in so eine Situation macht. <lacht> ja, so. da bist du der bewacher der Thron. Sie drohnen und ja okay. Äh, noch machen wir dich auch platt, deine Kollegen. Der Mann, gleich kommt irgendwie ein Boss oder so, ne? weiß nicht. Habe ich nur einfach so ein Gefühl. Man weiß ja nie. Das Spiel ist übrigens blind. Ne? Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Oder? Das... Nehme ich mal an, wusste der ja, ne? vor mit dem riesen morgen habe wie die ultimativen waffen ja aussehen im spiel und ob ich sie auch benutzen kann bevor ich irgendwie einen optionalen boss oder so erledigen muss weil sowas was hasse ich den tels auf spielen mein tels auf da bist so du erst den stärksten optionalen boss des spiels erledigen dann erst konntest du deine ultimativen waffen mehr oder weniger sinnvoll einsetzen Ich meine, das macht ja total Sinn, ne? Ich meine, oh, alle Level 30. Ich meine, das macht total Sinn, ne? Ich meine, ich hätte ja nicht irgendwie die ultimativen Waffen gebrauchen können in dem ultimativen Bosskampf oder so, ne? Also ja. Äh, zitronen wie was macht mal nochmal? Äh, KP. wo ich kriege ja jetzt einen, also es hat keinen grund hier nicht einzusetzen so neue bogen hoffe ich Yay. erfahrungsanteil objektwerfer und die jäger jäger In dem kampf gegen Luftgegner gegen die mit den erlittenen schaden oh cool ja das ist auch gut wenn du ohne und am kampf teilzunehmen okay so hat sie nicht gut aus so von von den AP und so Ich tue jetzt einfach mal speichern und mich nicht heilen TP mäßig und hoffe, darum sehe ich doch noch immer noch Gegner. Okay, gut, gut, dass ich mich nicht noch nicht geheilt habe. Jetzt geht hier noch weiter helle Bade. Mit dir hatten wir noch gar keine EA Kraft. Das Spiel ist doch von beinahe nicht EA. Hier, mein Gott. Wirkung von Angriffen mit explosiven arzt mit dem magische Verteidigung. magische Verteidigung, wenn man mit einem speer ausgerüstet ist. Also kann sie noch was anderes ausrüsten. Okay. Also wie Yuri mit Schwerter und echse oder was? Kriegersymbol. Ich kriege echt gute Sachen zum Ausrüsten. Wie gesagt, für Kriegersymbol. Angriffskraft, ne Hier. Mit dem physischen Angriff. Na ja komm. Na fahren. Jetzt haben sie noch Kacke 32 gegner eingestellt, Wahrscheinlich kommt jetzt hier irgendwie im Boss oder so, ne? Ach, müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen... Seid was, dann benement yen! Oh, vielleicht saborina. Sieじゃない! Hm, für w Fill-Flock? Mit滿en Fischos und Segel! Kapoanoro, š Es Samokur, Korregio, Teco, So, Muanta, warte, warte, オッケー。下町の誇を砕らねえことに使い okay. Diese Waffe erinnert mich an irgendwann. Ich weiß nur nicht, am was. Ja, du, machst ja, ja, Oh, was da? おはみ Ja, so viel dazu. Der Ding oder was? Den Typen haben wir schon mal gesehen. <lacht> さかしさあ、<笑> Kino, der das ist der Typ von dem auf, was bekommen haben mit Juri. Okay, endlich <lacht> diese Bösewichte, die immer also Zeit herausfinden müssen. Hey, was wie bitte Wie viele leute sind da gerade kommen er mal ein ey. lass mich gefällt erstmal ja dich analysieren muss er denn dahin gelandet ey? Okay, level 30 wir sind auch level 30 das ist auch perfekt wir können zusammen level 30 sein so, oh Gott, wie war das nochmal? Irgendwie konnte man noch was machen, ne? <lacht> ähm, ja, äh, äh, boah, wie macht man Aber muss man gedrückt halten, ne? Super, ich weiß gar nicht, mehr, wie das geht. Das muss ich mal testen irgendwann, wenn wir nicht gerade in einem Bosskampf sind. Noch mal die ganzen Minions hier kaputt, ne? Und gib mir mal äh, TP zurück. da wäre vielleicht auch gut. ja du was hat denn oh ich glaube ich verstehe es war kaputt machen damit ja keine leute mehr kommen oder was da kann ich gar nicht mich mal jemand heilen? teilen geht immer weg. weil ich verarschen. Ist nicht. Geht er die ganze Zeit auf ist los Ja, auf Namen nehme ich. Ah, okay. Ich sehe schon. Muss nicht zu Ding. Na, geh mal weg, Alter. Ja, ich will dich auch gerne treffen, geht aber nicht. Ja, geh du bist weg. Ey. Ich gehe mal weg von dem. Wer ist mit zu Der war gut. <lacht> Au. Okay. Hat überhaupt was gemacht? Nee, ne. Das war doch gar nichts eigentlich. wo könnt ihr mal weggehen, ne? Uh. So, du, lass mich in Ruhe und du auch Wir sind ein bisschen zu viel magie ja wenn du mich fragst wie meine anderen leute hier aber auch nichts tot kriegen ne? warum sind hier immer noch so viele gegner hat ja schon die ganzen Bücken alle kaputt gemacht Aua. ja carol hau du mal mit dem hammer darauf da wäre gut, oh gut, sehr gut. Warte, Wenn ich mit dem Ding an ja fertig bin, auch gut gemacht. Toll, aber da war so eine Bonusanforderung. Er war jetzt auch nicht so schwer herauszufinden, Dinger zu machen. Jetzt nur noch ist hängt da fest. Estelle, was machst du? Da ja, sind nicht sicher. Habe ich so ein Gefühl. Äh. Aua. doch nicht so weit nach oben. Aua! Ich wollte im Überlimit. Warum welchen ich denn da noch gestand Bist so, du aber du übrig? Ja, gut, auf damit, alter. Der Typ macht so Schaden. Ey. Ja, er hat sich voll auf die drauf ge gewalzt. Ey. Oh, äh, geh mal weg. Überlevel ist aber ganz schön lange aktiv. Also, wer kämpft meine Luft? Genau da kenne ich mir aus. Aber ich kann gar nicht in einen Angriff machen mit dem Mond. Verschnitt, ich krieg den nicht. Ich bin überhaupt schon alter. Platten der noch. Kann ich auf andere? Ja. Ne, kann ich nicht. Ja, ne, nicht zitronen Bleibst du hier? es wird ja wieder ein kilometer weg da so, wo sind meine ganzen Dingen hier meine äh, unten und oben okay, ich muss mal gucken wie hat noch mal funktioniert okay gibt okay, uns aber auch für auf die fresse ey. Und das hängt schon wieder fest und ich kann schon wieder nicht links einsetzen. Oh, da kann ich A zwei drücken. Ah oh, du, du fettes Stück! Oh, no, geh weg. Ich bin gerade erst wieder aufgestanden. Du warst in der Luft, Mann. so oh. Au. komm auf mich los. Danke. Ich war einfach, bis du dein Ding fertig hast. Komm auf mich los. Alter, dieser Angriff, ne? Hör auf damit. Ich hab nicht mal so viele Tränke des Lebens, Alter. Na, warte mal erkannung jetzt auch verstehung alter du musst uns ja alle heilen geh weg der kampf fing so gut an kann irgendjemand dreck studier werfen nein aber repeat kann nein was warum nicht ich sage geht mir so auf die nüsse ich kann nichts dagegen machen und um die hälfte haben wir schon mein paar den aber mache ich ja eigentlich so er zwei habe ich damit getroffen überhaupt habe ich auch gar nicht damit getroffen geil stell geh bitte weg ich brauche dich zum heilen danke Ja, ich will glaube ich ein bisschen weiter weg danke Er hat schon die Hälfte, ja weg, komm schon. Au. Na ja, komm. Boom. Boom. Aber mit, den, mit dem High -Heel hier. Karl okay, hat ihn einfach in die übergezogen. Ich sie nicht, dass dieser angriff ein bisschen übertrieben ist. Hier. Nein, ehrlich. Oh, willst du mich eigentlich verarschen? Oh. Ja, da wird nichts. Äh, komm schon, die tränke des Lebens, sie werden noch reichen. Ja, danke. Jetzt habe ich mich schon selber wieder belebt. gibt gibt's doch einfach nicht. So, mal ein bisschen Schaden hier reingrauen. Ah oh, wenn du fertig bist, ne? Wir haben noch nie so schwere Bosse in Tales Off-Spiel gesehen. Hey, auch. Oh, ich bin weg. Ich hab gesagt, ich bin weg. Oh. Nein, ich mich wieder treffen. Jetzt right, Carol bitte. Oh, du bist leicht dran, ey. Oh, ich Ja, Carol ist irgendwie tot, fast. Also, Stell. Bitte heilen. Ich hatte irgendwie die Pest, ey. Oh gut. Ja und der gab jetzt wieder direkt an. So, dann warte. So, kannst du mich jetzt einmal nicht aus diesem Modus hier raushauen. Das wäre richtig geil. Ich konnte wieder r2 ich natürlich nicht und stich alter ich glaube peter irgendwas gestohlen auch Ein muss auch abgeschlossen. jetzt ein sandwich seite des Gemors, schlagring lauter ist man okay alter der kampf 愚図が知れた Omaewa, Er hat noch nicht mal mitgekämpft. So Gisan, Ja, ich 長い und dabei hin man weiß der ist so bedrückt der war doch böse so, warum hat nun <lacht> Demo, aber Was Raven? Sorry, da kickst Nani, Demo, Anna, Ich Ah, Sie Wissen? Der Garten nahibt... sondern sie hat wirklich Rita Das du nicht Ich えっと私 わかっ so, der muss so danach. Doktor kannst lass die Akte Was ich von Raven, Judith und Flynn getrennt, das ist schon mal sehr blöde. war schon ein bisschen speichern, okay? Wenn mir das schon angeboten wird, ne? Dann machen wir das mal. Ich am Ende, ich würde sagen, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ne? Ich nehme an, hier kommt noch irgendwie oder so. Ne? Also, ja, so würde mich ja nicht fragen, willst du speichern? Gut, dann würde ich sagen, schön fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar ich wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.